Für ein Unternehmen, welches sehr ähnliche Produkte herstellt, sogenannte Sorten, können wir die Äquivalenzziffernkalkulation verwenden. Bei dieser Methode werden alle produzierten Sorten gleichnamig gemacht, auf eine Richtsorte bezogen. In unserem Beispiel ist das Produkt A1 die Richtsorte, das heißt, ihm wird die Äquivalenzziffer 1 zugeordnet. Das Produkt A2 ist etwas aufwendiger in der Herstellung. Wir können dies quantifizieren, wenn wir die früheren Ist-Kosten in Relation setzen. Wir erhalten dann eine Äquivalenzziffer von 1,14. Das Produkt A3 ist noch aufwendiger in der Herstellung. Aus den früheren Ist-Kosten ergibt sich eine Äquivalenzziffer von 1,43. Wir multiplizieren jetzt die Äquivalenzziffern mit den Produktionszahlen und erhalten die Rechnungseinheiten. Für A1 bleibt es bei 50.000, für A2 ergibt sich 45.714 und für A3 114.286. Die 80.000 hergestellten A3 entsprechen 114.286 hergestellter Richtsorte. Wir nehmen jetzt die Gesamtkosten von 8,82 Millionen und dividieren durch die Summe der Rechnungseinheiten aller Sorten, durch 210.000. Wir erhalten an die Selbstkosten der Richtsorte von 42 Euro pro Stück. Durch Multiplikation mit den Äquivalenzziffern erhalten wir auch die Selbstkosten der übrigen Produkte 48 Euro pro Stück für A2, 60 Euro pro Stück für A3. Wenn wir mit den Produktionszahlen multiplizieren, können wir auch die Gesamtkosten ermitteln. In Summe ergibt sich wieder 8,82 Millionen.